Okay. Es geht, es geht, es geht. Ja. hallo. Auch da Danke dir. Kein Thema. Herzlich willkommen zum zweiten Spieltag. Eine Stunde 13, bis wir gegen G2 spielen. Wir haben Nico gerade schon im Fahrstuhl getroffen. Der hat Johannes in den Vlog eingebaut. Johannes meinte, wird easy peasy. Also, was Johannes sagt, stimmt. So, wir machen ja. Jetzt meine Sorge, meine Sorge noch mal. Oder? Wer will noch Banane essen? Ja. Max, du hast eine Banane? Karim, aufstehen. Lass das ist bei mir, oder? Eine Banane für Max. Die Frage aller Fragen: Wird das Veto wieder einmal genauso ablaufen, wie ich es prediktet habe? Seht in dem Vlog, genaue Informationen zu bekommen. Nein, das kann ich auch nicht machen. Wieso das ist das ja denn nicht Nein, aber dann kann ich später mal sagen: habe ich doch gesagt. <lacht> ist, ja. Nachdem es mit dem Einzug in die Gruppenphase geklappt hat, hat sie mir eine Uhr gekauft. <lacht> Korrekt. Nur das Beste für meine Besten. Aber Roman, kannst du bestätigen, dass wir genau diese Maps hier vorbereitet haben? Ja. Kann ich bestätigen. Aber ihr werdet nie wissen, ob das die Wahrheit war. <lacht> I've jumped in with the guys from Big Clans getting ready to face off against you too. Grimbo's in the middle of his warm-up routine. How did you get started, man? How do you feel? Make like already you're all ready. Um, like, I think the most important part is like, to feel comfortable mm -hmm. on your setup. And then I just play some aimbots until I feel like I'm ready to go. <laughs> Liquid. Da hast du gar den... Ja, mal gegen Komplexität Sport. Sie ja, ja. ich Sport aber auch... Schirrug und Weißfluss. Nee, ja, ja. ja. nee. Du bist Cave und dann zählt dich Smoke Und jetzt macht er meistens Bandermall auf die Ein Und der lässt dich nicht leicht zurückgehen. Ja. Und wenn der Einzelne da spielt, so wie ich oder wie er das gespielt gegen Art, hatten wir halt Probleme. Ja, klar. Wenn aber mehreren da kommt, dann kann er einen töten und weggehen. Und wenn er dann mit mehreren da ist, du hast hier so ein bisschen Kraft. Und da wenn da mehrere sind. Was passiert? Du hast keine Vision, oder? Nee. So, ich ich es geht nicht um den Einzelnen. Es geht ums Team. jetzt, habe ja, Anita, <lacht> recht, jetzt weiß ihr nicht. dein Team auf. Denkt an die Arena vor 11.000 Leuten zu spielen. Ist schon eine Weile her. Ich glaube, das habt ihr euch verdient. Und mehr habe ich nicht zu sagen. Ja. Spielt euer Spiel und habt Spaß. Wir sind gut vorbereitet, Leute. Lass auf jeden Fall immer versuchen zu überlegen, was nicht gut in den tracks Und um das zu reproduzieren, ja? mhm. Nicht irgendwie übertrieben. Neue Super-Setups, nein, wir sind, das ist unser Playground und wir spielen dann unsere Setups, okay? Go! Hier ist nichts. ich geh zurück. Let's go, los, go! los, los, los, los, los, ist da hier. J.K.S. ist in der Oh, oh so <laughs> Ich nicht <demnächst> viel Geld. Geile Ich hab Tür. Wasser gedroppt, glaube ich. Okay. okay. Close window, einer. Nice, one. Nice! Let's get fucking go! Yeah. Wow, Let's go, Mann! Man. Richtig Jungs, Mann! Die äh, Part sind, Johannes, du Flash okay? Ich kann das euch sagen. Und du rusht als erster sozusagen raus, okay? Also ich rush einfach. Ja, ja. du rusht raus. Hol dir eine Flash, Forrest und gib ihm, okay? Ja, die Ach. Doppel ADP, Alter! Mit dir jetzt noch mal, Take die haben drei Modus verbraucht hey, Ich passe keine auf dir. Ich kann flashen. So, dann, dann, dann. Komm rein da! Anti-Orange Low, Amen. Stairs. Gut. Anti-Orange, anti Anti-Orange. Spotter habe, Dexter habe. Dexter. Oh das ist nicht so knackig, ja. Okay, Gameplan, Timing sitzt nicht, weil wir wissen nicht und so, ist okay, nehme ich, ja? Ist meine. Geht auf meine Kapitel. Inferno CT, wir haben unseren ganzen. Wir haben den ganzen Training darauf aufgebaut, dass wir die jetzt auf dieser Map besiegen. Also komm, Mann. komm wir mal, komm mal, Kreis, Alter, das fuck langsam ab, Mann. Wir müssen jetzt nicht richtig direkt uns wenden. Wir, ja? wir haben eigentlich gut gespielt, nur wir müssen uns noch mit ein bisschen und wir sind ein Team, okay? Ich will, dass wir jetzt spielen. Wir haben es zusammengespielt. Wir haben teilweise gegeneinander gespielt, und das ist nicht gut. Ich will, dass wir richtig geil miteinander spielen und jetzt auch mal Bock haben zu gewinnen, ja? Ich habe noch Bock auf Mirage, Tritt auf Mirage. Ich Map, das. okay? Auf ja. drei, go big, okay? Eins, zwei, drei. Go big! Go big! Komm Mann. 1,5 Minuten jetzt. Ja, gespielt, ja, ja, genau so weiter, Alter, ja? Ja, ja. Auf Schöne, ja. Ach, scheiße. <lacht> Aber nicht mit Mitte Nee. Nein! Der hat einer schon abgebissen. Der ist für dich, Max. <lacht> Gute Videografen haben mein Blick auf jeden Fall hart entrot. Hier gibt es schon einen Halbphilfe. Jetzt warte jetzt. jetzt eine heiße Phase. Kann man nichts hier. Der wackelt die schon vor. Oh, stimmt. Ich verliere dich, Ben. Du wirst so verlieren. Ist vorbei. <lacht> oh. Alter. Was? Das ist ja insane. Das ist ein, Dipl Dipl oh. ein Diplomat. Oh, Alter, kurz sehen Nicht dein Ernst. Nee. Oh, das ist doch gar nicht Auge. Oh, nein, Mann. Oh. Verlierer, sammelt hier auf. Es ist äh, viel Arbeit erfordert, die. <lacht> Hinter uns liegt der längere Arbeit und gestern Abend die Jungs haben wieder ein bisschen die Puppen hier gesessen. Ähm, ein Bisschen guter Dinger. Welche Maps erwarten uns? Mein Tipp Mirage und Nuke. Anubis. It's not bad. You know, in, like sometimes in church where they give out these uh, waffles. Yeah, good cakes there. like that. It's the same, same taste. There, yeah, I, I think I, it's I, like church. I've never been to church, not that far, but. Uh, <laughs> <laughs> I think it smells like loose cakes. Oh, I don't want to eat this. You want to put it back? No. Go big. <laughs> oh, last two. one. Hand, ja. nee, so, warum haben wir so ein bisschen solche Musik gehört? Achso, zum A steigern der Aggressivität. Ja, wir, haben gesagt, wir haben gesagt, wir wollen heute ohne Angst spielen, weil wir gestern etwas mit Angst gespielt haben und dann haben wir die richtige Musik gehört. The Muscle. The Muscle. The muscle. Oh, süß! Nee, Die stolzen Väter. Die stolzen Väter. Und die Jungs. Ja? Ungekoppt. Ja, Und dann haben wir am Ende V und AN uns gelassen. Harti hat sich gewünscht, dass Inferno drin bleibt. Wir sind unfassbar stark auf Entfernung. Schreibt in die Kommentare, wie stark wir sind und was für ein unglaubliches Streak wir haben. Wir haben eigentlich nur auf Benny gehört. Er hat gesagt, wir sollen die Map spielen, weil wir gut sind. Also schreibt in die Kommentare, dass Muscle nur Muscle ist nicht der Brain. Ach ja. <lacht> Looking for a new job. <lacht> Also Inferno immer mit der Waschen mit Flash -Morph. Coach Mosk. Ganz schön auf dem Kopf. Ja. Wie kann man damit denken? <lacht> nice! Let's go Team. Mies Cringe. So, wir müssen uns jetzt mal auf die Suche machen. Flo hat so ein kleines pre camp Ritual, dass er immer Milky Way ist. Ähm, da gucken wir mal hier in dem Catering-Bereich. Oh, hier ist eine kleine Food Area. Normalerweise ist es hier, Oder hier. Milky Way ist leider nicht. Den nehmen wir in Snickers das er heißt ein paar Bananen. So wird man hier verpflegt. Essen ist sehr, sehr gut, natürlich nicht so gut wie bei uns im Büro. Grüße an Nuran gehen raus, ich Bin froh, wenn wir im Büro sein darf. Wir gehen zurück zu den Jungs, hoffen, dass Frischer auch mit den Snickers heute hittet. Aber sehr wahrscheinlich macht er das. Guten Tag, wir sind heute mit Benjamin Grünenberg von Big Clan. Ähm, jetzt, was sagen Sie denn so zu der aktuellen Performance in Katowice von Ihrem Team? Also ich muss sagen, ähm, wir sind... Ähm, nicht ganz zufrieden mit unserer Leistung, wir sind sehr gut ins Turnier gestartet, ähm, konnten uns auch in vielen Bereichen auch verbessern, auch wenn wir mal eine Map oder ein Game verloren haben, so wie gegen G2. Heute gegen Spirit sind wir noch besser vorbereitet, die Maps liegen uns sehr gut, mit Nuke, Mirage und ähm, Anubis als Dritte. Ja, ich denke mal, es wird ein klares 2-0. Was sagen Sie zu Spirit als Gegner? Ich muss ehrlich sagen, ich kenne niemanden außer den jungen äh, blonden Herren, den ich in den Stuhl in den fünften Stock getragen habe. Grüße gehen raus nach Wonderful. In meinen Augen aber trotzdem ein gutes Team. Wir müssen auf jeden Fall ähm, die respektieren, aber trotzdem dann heute ohne Angst auftreten und Gesicht geben. Vielen Dank für das Interview. Benz unterstrich23 auf Twitter. Doppelunterstrich. Grüße gehen raus. Vielen Dank. Du bist so richtig gut, Smart, heute. gibt meine Energie. Ah, geil. Plus 500 IQ. <lacht> Ich kaufe jetzt auf einmal. <lacht> ich koal jetzt Ich Warum mal so schein hier? Das ist, das ist schon rüber, so. Ah. Du kannst doch lustig, oder? Ja. Da ja, siehst du? Schatz, du gegen ct schaff Egal, wo du stehst. Aber was ist mit, mit der Flash? Die benutzt du nicht. <lacht> ich kaufe einfach... Ein kaufe ich du jetzt? Ja, du kaufst du jetzt. Und Smoke. Und... Ich baue Smoke. Und Smoke. Und wer, <lacht> was mache ich mit der Flash? Will du die einen du mir haben? Du mir. Ja. Du bist wieder irgendwo, wo du willst. Ja, das ist geil. Ja? Vielleicht Cap. Ja, nein, nein, ich aber Halle. Halle bist du. Brauchst nee, du Gesicht eingeben. Ja. Wir hoffen, wenn die runterkommen, dass Rishith 500k macht. Also. Ja. Eine Flash, zwei von Silo u cat mhm. Und dann bist du Cat, oben oh, hast du bam bam bam, bam, bam. Und ich bin May, mach bam bam bam bam. Was, wenn die auf Hartmann und löscht du? Nee. Ich bin Rampe. Der ist ein Kio? du bist nicht Rampe. Ich bin Rampe. <lacht> du bist Halle. Ja. Äh, dieser wundervolle wie der heißt. Ja, ne? der, ich ist, der ist Garage, diese Backkante. Ja, dann gibst du dem im Surfen Gesicht. Ja, ja aber ich sehe seinen Kopf ja nicht. Der zieht nicht Silo, der zieht Teeboxen. Ja, ja, aber der wird ja. ja dann so. Oder vielleicht hole ich Kidsmoke. Und ja, nee. ja. ja. ja. die da draußen kommen? Ja. Das ist cringe. Box. Mhm. Forward machen, kommen Sie nicht außen. Okay? Kleiner Read, kleiner Read einfach. So zum Nebenbei. Ja. Äh, äh, so Snacken. Das ja. ja. Forward Take. Nichts, nichts. Aufpassen. Hallo, das Kermit-Gesicht? sich. So. Da muss man noch hineimen. Das ist die äh, Theorie. Ja, das ist Der war bestimmt bei der Armee, dieser Arzt. Wie ist die Reihenfolge? Reden, eben schießen oder wie? ASR. ASR a s ist die Methode. Aben, schießen, reden. Eben ja. schießen, Aiden. Ich rede einfach gar nicht über. Ich habe richtig geguckt und wieder Video. Hallo. Was kann ich denn Wenn nicht, zeige ich ihn an. Einmal richtig geil. hier kommt. Ja. Also, Come exactly on, The most riveting review of their competition here today. But cool to get a first official match between them. Zyerson, nice and easy. Two taps into Patsy and Siren. Problematic for Spirit, especially here in a 3v5 oh. where Magix has his head pop get crimboed. Heaven, Wonderful still up in heaven, trying to join Charm on this ace. split. leute. Nice! Come! Definks me it! One out through double. Tapsen has to reel back. Searson goes real deep. And then Patsy's able to at least punish another. Patsy, double kill now, looking good. But Favin's got the response back from Deacon. Nice, Patsy man! to make sure nobody split this. Magix again gets nothing. Favin doubles down! Two headshots into the ramp room. Searson claps back on Topper nice. and it falls. let's go, Man! Also, okay. Ja, ich kann schon. Titus, einer vorm Schaft. Einer ist kommt... Titus, Titus ist immer noch. Und Heaven, Alter. dort. Legen, gehen wir Einer wird main kommen. Einer main Heaven. Main oder. Ihr könnt auch scharf Repositioning. Eine mach Zeit. Technik jetzt. Ich hab das Technik jetzt. Ich hab das Technik jetzt. Ich hab das Technik das sehr gut. ich immer links. Ich sehe immer direkt die Bombe drauf. ich die gute Energie Leute. Heute haben wir gar keine Angst Alter. Du bist ein Terminator. Genau so ich. Ja haben Energie. Now that Patsy just gets killed through the ticket booth. Oh no! <Package> All three T's, incredibly little bits of health left over, you'd think this is a layup, but Tapsin insta headshot, and what's left of them... Nooo! The the You're the best, man! Yes. the, yes? hey. war, uh the field, down, R.P. on the field, Default plant, I think. Beide ja, Kids. die Let's go, man! Komm, okay, Leute, komm, weiter geht's! Komm, weiter! Komm, man! 2 Tunnel Vision für his own good und Krimbo auf der recovery, Caught Out by Chopper. Es oh. yeah, ah! ist für die Waffe der Spirit. Ja, sie rufen es zurück. Leute! Schau! Schau, Leute! mal diese Map. Alles, was schlecht lief, vergessen wir jetzt mal. Shake es einfach auf. Wir müssen diesen Refresh-Button klicken, so, dass einfach mal Reset-Knopf, weißt du? Und dann geht einfach neu. Das ist einfach besser. Wom! Und wir spielen diese Map, ja? Ja. Und halt so machen, wie wir es gesagt haben. Wir haben vergessen, was wir besprochen haben. Wir spielen ohne Angst. Und wir spielen supportive zueinander, okay? Geil, versuchen mit positiver Energie. versuchen eine positive Auto auszustrahlen. Mega, okay. Ey, wenn einer mal was nicht macht, ey. Das geil, geil, Lose, oder Bam. Ey, egal, Leute, wir wollen das ja. machen. so Wenn wir eine positive Auto haben, dann spielen locker gewinnen. Und in der Pistol, du bekommst du über das Pistolspiel spielen, okay? Ja, geil. Ja? Ja. So würde ich sagen, machen wir und dann haben wir sehr, sehr viel Spaß. Tief, aus der äh, Nase einatmen, schön ein paar Sekunden und dann schön aufhören. Ja, und dann werden wir ein bisschen Fächer, müssen ein bisschen Kalium aufbauen, weißt du? Ja. Der ja, hatte Rough Game, das kann jedem passieren, weißt du? Wir denken, wir haben uns jetzt, aber Alter, wir resetten sie gleich mal Motherfuckers. Wir vergessen jetzt die letzte Mal. Resetten den Knopf. Wir werden richtig geil mit der Stimmung jetzt diese Map spielen, okay? Wir können jetzt zeigen, dass wir das beste an Team sind. Now wonderful with the Galil. They're both coming. Oh, they're just so close at this point now. If he clears Temple, he's got a chance, but he's got to get a kill on one of the sides of this site. Oh, we saw one. Yep, five seconds to spare. Chopper in the corner, Favid's ready for that fight. We've got seven on the clock. Taps it once, he's going to commit. And here comes Wonderful. Yes! Nice Let's go, Draw The second player out from long, and now they know about Tabson. Oh, and Searson through the smoke. Gets the kill but has to push the issue or does he? Oh my god. Siren's oh my god. aid is it enough? No sir. Six damage. Ten second stick turns that's a no! nine by oh sears. like oh to press out from dark. What a hopeless situation, but the op connects to magics. He goes in for second servings and instead they're dealt death. Spirit will survive this test and big eliminated in Katowice. They win some dignity at the end with that attempt at a comeback, but the 13-2 was too much. Big eliminated here in groups versus Spirit.